Hallo und herzlich Willkommen bei Jan und Maxi Heute machen wir die Challenge wer sich öfter selbst eine Backpfeife geben kann die reicht schon. Das muss Maxi jetzt als Bestrafung trinken. Hallo, heute lernen wir, wie man einen Kugelschreiber repariert. Man muss ihn dazu einfach nur mit einem Tintenkeller einwickeln. Fertig. Heute haben wir wieder ein neues Video. Und zwar wird sich Maxi heute einen Stuhl gegen seinen Kopf schlagen. Nein. Und ich filme das. manchmal manchmal Immer. Heute bei Jan Maxi wollen wir wieder mal ein neues Getränk erfinden. Alles, was man dazu braucht, ist ein Löffel, eine Kabel, ein Messer, Butter und Wasser. Heute wollen wir testen, was passiert, wenn man diesen Gegenstand mit einer Axt draufschlägt. Das wird keiner wissen. Hallo zu einem neuen Video. Heute wollen wir dieses Fahrrad in eine Seifenkiste umwandeln.